Und los geht's und jetzt zeigen wir oh, die beweise der rechenregeln zwischen logarithmen das braucht dann in konzentration und selbstverständlich vorwissen ja. man kann nicht alles in einem video erklären oder wenn etwas nicht bekannt ist bitte vorher Videos schauen wenn wir bei einem mathematischen ausdruck eine oder eine funktion oder die umkehrfunktion anwenden bleibt der ausdruck unverändert hier sind ein paar beispiele Plus 3 die Rechnung und die Gegenrechnung minus 3. Dann haben wir den Ausdruck am Anfang A. B ist der Ausdruck mal T ist die Rechnung und die Gegenrechnung durch T. Das Ergebnis ist wieder B. Äh, N der Wurzel von W. W ist der Ausdruck, N der Wurzel die Rechnung, die Gegenrechnung hoch N. Das Ergebnis ist wieder W. Und manche Voraussetzungen, die brauchen wir jetzt hier nicht. Und W ist der Ausdruck hoch N. Und die Gegenrechnung ist Ende Wurzel. Wieder W. Ja, okay. Die Voraussetzungen erwähnen wir jetzt nicht. Das ist zu kompliziert dann. Der Logarithmus ist die Gegenfunktion der Variable als Hochzahl. Hm. Genauer gesagt, die Exponentialfunktion. Wenn wir e haben, das ist gleich b, dann ist es gleichbedeutend, fast, wie a gleich den natürlichen Logarithmus von B ist. Also das bedeutet hier den Logarithmus E. Okay. Ähm, wie macht man jetzt hier die Rechnung? Also äh, diese Gegenrechnung, dass A, ah, die Hochzahl, die Basis, der Potenzial wird die Basis des Logarithmus. Hier ist als Basis E gemeint, wie hier. Das ist ln, Logarithmus mit Basis e, und das in Logarithmus rein. Das ist, wie man das hier macht. Wenn wir gleichzeitig Funktionen und Umkehrfunktion anwenden, dann bleibt der Ausdruck unverändert. Ersetzen wir also in der letzten Ausdruck ln b, bzw. b durch e hoch a. a hier, das ist ja hier die Definition, des Logarithmus als Gegenrechnung, das ist gleich ln b also hier in diesen Ausdruck durch lnb ersetzt. Und in diesen Ausdruck hier haben wir das b, ja gleich e hoch a, das haben wir hier dadurch ersetzt. okay Also ln von e hoch a ist gleich a, e hoch lnb ist gleich b. Okay, setzen wir in der letzten Gleichung E hoch A, anstatt A haben wir 1 und das ist gleich A, also hier 1. Also Ln Basis, der Logarithmus der Basis hm, ist 1. Der Logarithmus eines Basis ist 1. Logarithmus mit Basis A von A ist gleich 1. Hm? Gut. Gehen wir zurück zu benutzen wir letzteres Ergebnis. Also Ln von E hoch A ist gleich A, aber A ist gleich A mal 1 und äh, 1, wie wir hier schon gezeigt haben, ist gleich Ln E. Also das 1 hier haben wir durch Ln E ersetzt und wir sehen, Hochzahl kommt einfach daraus. Da ist sie. Der Logarithmus, eine Potenzzahl, die Hochzahl dieser Potenzzahl, der Logarithmus, eine Potenzzahl, ist die Hochzahl, das A hier, diese Potenzzahl, das E hoch A, mal den Logarithmus ihrer Basis, mal den Logarithmus von der Basis, also den Logarithmus von E in diesem Fall. Allgemein, der Logarithmus mit B, von Basis B von A hoch n ist n mal den Logarithmus mit B von A. Beweis. Laut Definition des Logarithmus b hoch h Basis hoch Hochzahl ist Potenzzahl, also die Hochzahl ist der Logarithmus zur Basis B der Potenzzahl. Ja? Also da wir jetzt hier P gleich b hoch h haben, haben wir hier? Können wir hier in dieser Gleichung das P durch P hoch H ersetzen. Also wir haben hier Logarithmus mit Basis b von P, das P haben wir durch P hoch H ersetzt und das steht hier, das sollte gleich H sein. Okay, und das haben wir so gerade bewiesen, das was, was gefragt war. Mit anderen Symbolen, na noch nicht, Entschuldigung. Machen wir weiter mit anderen Symbolen, also jetzt hier anstatt B haben wir W benutzt und anstatt H haben wir A, großes A benutzt, vor irgendeinen Ausdruck. Also fangen wir jetzt etwas anderes an. Es gilt A hoch B ist gleich A in Klammer hoch B, das gibt sowieso. Und wie wir schon gesehen haben, das A ist gleich W mit Logarithmus von Basis, mit Basis W von A. Ja? Ähm, wo haben wir das hier gesehen? Das haben wir hier oben gesehen. Das haben wir schon getan. Ja? Okay. Und jetzt hier, wenn wir etwas haben, eine Potenzzahl und das Ganze potenziert wird, also eine Hochzahl, dann müssen wir das hier, diesen Ausdruck, diese Hochzahl, mal der Hochzahl außerhalb der Klammer multiplizieren. Bitte schauen Sie die Rechenrechnung von Hochzahlen dafür. Also, das bedeutet jetzt hier, das hier, a hoch b, ist gleich wie das hier. Wir haben einfach so hier die Definition von Logarithmus benutzt und hier halt die äh, Rechenregel hochzahlen. Ja. Und das bedeutet dann, wenn wir jetzt hier das hier und das hier nur benutzen und auf beide Seiten der Gleichung Logarithmus von w rechnen, ja? das ist Logarithmus von w von a hoch und das ist der Logarithmus von W von diesem Ausdruck hier. Aber dieser Ausdruck hier, das ist das A hier. Sonst ist das das gleiche mit dem. Also das Ganze hier ist gleich wie die Hochzahl hier. Und das haben wir so also hier geschrieben. Also das bedeutet, Logarithmus mit Basis W von A hoch B ist B, die Hochzahl mal den Logarithmus mit dieser Basis mal die Basis der Potenzial, was wir heuer, vorher äh, so mit Worten ausgedruckt haben. Also das hier haben wir gerade eben gezeigt, bewiesen. Allgemein und mit Hilfe der Definition des Logarithmus als Gegenfunktion der Exponentialfunktion kann man zeigen, a hoch 0 ist gleich 1, das ist die Basis, das wird die Basis des Logarithmus sein. Das Ergebnis kommt in Logarithmus rein, ein. Hochzahl steht auf die andere Zeit, äh, Seite der Gleichung, wie wir das hier oben gesehen haben. Wir haben bitte Video zurück schauen. Okay. Der Rhythmus von irgendeiner Basis von 1 mit irgendeiner Basis von 1 ist okay. Der Logarithmus eines Produkts ist die Summe der Logarithmen der Faktoren. Der Logarithmus eines Produkts ist die Summe der Logarithmen der Faktoren a und b. b sind hier Faktoren. Beweis: Es gilt e hoch ln a plus ln b. Von der Definition von Hochzahlen kann man jetzt hier sagen e hoch ln a mal e hoch ln b. Die Hochzahlen muss man addieren bei der Multiplikation von Potenzen. und das ist jetzt hier das e hoch ln a, das ist Log äh, Basis mit Hochzahl Logarithmus mit dieser Basis, das haben wir hier oben hier irgendwo wieder gesehen, ja, wo da war das jetzt hier, ist nicht so wichtig, egal, da, e hoch ln b ist b. Ja. Ist a. das haben wir da oben schon gesehen ja. das bedeutet das hier ist a und das hier ist b hier können wir wieder mit der gleichen regel hier B haben jetzt hier a und b. also e hoch ln a mal b ja ln a mal b und da diese ausdrücke hier die zwei ausdrücke jetzt hier gleich sind, bedeutet die Basis ist die gleiche, die Hochzahlen müssen auch gleich sein, sonst kann es nicht stimmen. Also diese Hochzahl hier muss auch gleich dieser Hochzahl da sein. Okay. Entsprechend gilt die Regel für die Division. Ja? ln von a durch b ist ln a minus ln b. Und in der gleichen Weise, jetzt brauchen wir jetzt brauchen wir nicht so viel erklären, also diese ist sehr ähnlich, nur haben wir hier Minus und eine Hochzahl mit Minus bedeutet äh, 1 durch äh, das gleiche ohne Minus halt. Das geht dann in Zähler. Bitte nachschauen die Regel von Potenzzahlen, wenn das jetzt nicht verständlich ist. Für eine Basisänderung des Logarithmus gilt, Logarithmus mit Basis bar von b von a ist gleich Logarithmus mit Basis c von a durch Logarithmus mit Basis c von b von der vorherigen Basis Beweis, es gilt a ist gleich a, ist e klar, also b mit Logarithmus b von äh, a ist c mit Logarithmus c von a, okay? Okay, Boah, jetzt wird es kompliziert, das hier bleibt gleich und jetzt das hier, hier. Äh, was zum Beispiel habe ich hier gemacht, ah ja, äh, ja das hier, das ganze in Klammer ist b ist die Basis, ja, das Ganze hier. Wieso C mit Logarithmus C von B? Das ist ja B, das haben wir schon vorher schon einige Mal gesehen. Also das hier, das B, ist gleich mit dem da. Und das Ganze, das B halt, ist mit dieser Hochzahl da, okay? Also die Hochzahlen muss man da multiplizieren, ja? Okay, also das bedeutet, dass C hier mit Hochzahl, das Produkt von diesen beiden Logarithmen, ist gleich C mit, mit, äh, mit Hochzahl, Logarithmus mit Basis C von A. Weil jetzt hier diese beiden Ausdrücke gleich sind und die Basis auch gleich, müssen auch die Hochzahlen gleich sein. Und das haben wir jetzt hier geschrieben. Und da kommt man ganz einfach zur äh, Regel für die Basisänderung eines Logarithmus. Vielen, vielen Dank. Das war jetzt die Verweise.